Und da sind wir auch schon wieder. Ich freue mich riesig auf Markus, der schon bereit steht. aber ich möchte ihn noch kurz anmoderieren. Markus war so einer der ersten Bücher, glaube ich, die ich damals verblockt habe. Und äh, ich war damals auf meiner allerersten aller Frankfurter Buchmeister 2015 und habe mein Buch von Markus Heitz halt signieren lassen. Ich wollte auch eins mitbringen für heute, aber alle waren schon signiert. Ich glaube, das sagt schon einiges. Er hat die Zwerge geschrieben vor sehr, sehr langer Zeit und vor kurzem ging es weiter mit den Zwergen, und zwar mit der Rückkehr der Zwerge, die ich noch lesen muss tatsächlich. Und ich bin sehr gespannt, was er uns heute erzählt, in was für Welten er uns mitnimmt und wird auch noch eine kleine Mitmachaktion zumindest für mich, planen. Darauf freue ich mich auch sehr. Herzlich willkommen, Markus Heitz. Schön, dass du da bist. <lacht> hi. Ja, hi, Wie begrüßen moin. wir uns? Wie begrüßen sich Zwerge? Ja, Haben Zwerge die so die kommt drauf an, wem, ne, muss man dazu sagen. Orks ist wahrscheinlich weniger freundlich, okay. äh, aber <lacht> wir würden uns, also als Zwerge würden wir uns freundlich begrüßen. Aktuell ist ja eher... Ich so Ellbogen Hast du so, so einen Secret-Foot-Shake oder so? Gibt es sowas? Ja, gibt es das? Und nicht draufstehen, das ist ein Stahlkappen, <lacht> du kannst ruhig, das macht das ein Ich habe aber mal gehört, dass Stahlkappen da sind, damit sie die Zähne gerade abtrennen, wenn was und seitdem trau genau. ja Genau, ja, unbedingt. Gerade bei Konzerten, wenn man unterwegs ist, ist das ganz wichtig, dass man, wenn man vorne steht, unbedingt die Zähne zuerst verliert. Okay, ich, ich würde es jetzt nicht ausprobieren, ich vermute, auch, ich würde es nicht hinkriegen, aber vielleicht setzen nee, wir uns ich, einfach machen Ich hoffe auch. Wach werden mit den Zwergen, ich habe gehört, es ist jetzt das große Aufwachen heute Morgen, ich bin der erste, der erste Act. Ja, wir haben viele Erwartungen, dass du uns wach kriegst. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber du hast ein bisschen länger schlafen können, hoffe ich. Nee, nicht so wirklich. Auch so, weil nicht. Ich ja Früh schon ausgeruht heute morgen hier sein. Äh, ja, das Dann hast du nicht geschlafen, dachtest du Viel Frühstücken und viel Tee. Magst du Wasser? Nein. Tee, magst du einen Tee? Äh, später vielleicht, aber da okay. haben noch was anderes <lacht> vor, nachher. Ja, willst du es schon anteasern? Nein. Du hast es sowieso schon auf Twitter verraten. Ja, ich habe es verraten. Ja, wir okay. basteln Bier, äh, ganz richtig, wir basteln Bier. <lacht> Sie hat es gesagt, ja, wir basteln Bier, es ist ganz wichtig, braun, wir haben keine Zeit. Das werdet ihr später sehen, warum, wir das, warum ich das Bier basteln nenne. Ja, vor allem, als du Bier basteln geschrieben hast, ich habe so gesagt bekommen, wir brauen Bier. Dann war ich schon so, hm, ich dachte, das dauert lang, aber okay. Dann hast du auf Twitter geschrieben, Bier basteln. Ich dachte so, oh Gott, ich muss irgendwas mit der Schere ausschneiden. Ja, nein. Äh, ich ich habe <lacht> den Bierhumpen vorgemalt, auch von mir. Bier-Origami, das, das ist eigentlich der neue Trend. Ja, so, Birigami. Birigami ist auch super so für die das, Feinmotorik. Das äh, klingt auch fast schon japanisch, aber nur fast. Tatsächlich, ja. ja. Ich hab, war dann aber sehr froh ähm, zu sehen, was dann so eingekauft wurde dafür. Das seht ihr dann nachher auch. Es ist kein richtiges Basteln. Nein. Ich bin sehr erleichtert. Nein. Aber es geht ja jetzt noch gar nicht ums Bierbrauen, sondern es geht um deine neue Reihe. Du bist zu den Zwergen zurückgekehrt. Ja. Ja, wie war das für dich? Nach langer Zeit. Ähm, ich habe lange überlegt. Die Fans haben schon echt auch lange drauf gewartet. Mhm. Aber für mich ist immer wichtig, wenn ich was schreibe, muss ich Spaß dabei haben und ich muss eine Idee haben, die mich so catcht, dass ich sage, ich will unbedingt loslegen. Wir haben im geborgenen Land, nach fünf Bänden war ich mir nicht ganz sicher, mache ich mit dem alten Personal weiter, wie es so schön heißt, oder muss was komplett Neues her. Und ich habe mich dafür entschieden, was komplett Neues zu machen. Der Zwergebandspiel, wenn man so möchte, tausend Jahre nach dem fünften Band. Das ist insofern gut für die Einsteiger. Man muss nicht alle Bücher gelesen haben vorher. Man aber kann direkt. Sich. Ja, Ja, man kann aber direkt damit anfangen. Das war lustigerweise eines der ersten Dinge dass meine Lektoren gefragt hatte, die die alten Bücher nicht kannte. Mhm. Muss ich die jetzt alle vorgelesen haben? Muss doch so nicht, wäre, wäre schön, kann man tun. Aber es geht auch so. War dann ja sogar ganz hilfreich, wenn die Lektorin dann sagen kann, ob der der man alles Test. versteht. Das war der ja. perfekte Test, weil wenn sie durchkommt, dann äh, es hat es funktioniert. Und insofern, ich habe gemerkt, der Wechsel musste sein, neues Personal musste her. Aber natürlich gibt es immer ein paar Rückgriffe auf die alten Zeiten, Anführungszeichen. Das heißt, mhm. die Fans der ersten Stunde werden einige Dinge wiedererkennen. Und die, die sie praktisch zum ersten Mal entdecken, werden auch bei der Hand genommen und werden rumgeführt, weil für beide Gruppen, sowohl für die Fans als auch ähm, für die Neulinge, äh, ist es ja was komplett anderes, was, was Neues. Also man muss Thungdiel nicht kennen, aber man kann sich auf Dinge freuen, wenn man die Neuling... Genau, noch genau. Okay. es gibt Anspielungen, Hinweise und äh, angedeutete Rückgriffe. Ähm, dazu hat das geborene Land auch noch sehr verändert. Mhm. Ähm, es gibt neue Berge, es gibt ein Meer jetzt inzwischen, weil ich unbedingt auch mal mehr Schifffahrt ins Spiel bringen wollte. Und das Gute am Autor ist ja, wir können ja machen, was wir wollen, mhm. das ist ja, ne? weißt du selber, wir beschließen, später. Dinge zu tun und dann passieren die einfach und haben unendliches Budget. Ich glaube, wenn ich ein neues Meer erfinde, müsste ich den Klimawandel einbringen, weil ich aktuell eine Romance schreibe. Ich glaube, das wäre ein bisschen schwierig. Warum nicht? Warum nicht? könnte ich mir auf jeden Fall überlegen. Aber ja. ja. oh, du schreibst Titanic ja auch schon anders. Ja, so, ja. ja, wobei dann wäre kein Eisberg mehr da irgendwann, an dem sie fahren <lacht> ja. könnte. Ja, irgendwas irgendwas <lacht> schwimmt immer vorbei. Das stimmt. Ja. Und ähm, du schreibst ja aber schon sehr, sehr lange. Ich habe gehört, seit du 14 bist. Das ist ja der Klassiker bei den meisten Kreativen. Mhm. Die sagen, äh, seit wann schreibst du eine Geschichte, seit ich schreiben kann. Es ist, es ist auch oft so, weil vor dem Schreiben ist ja bei den meisten erstmal mal das, das Lesen, mehr oder weniger, äh, dass du viel liest und merkst, Geschichten erfinden macht Spaß. Und dass du mit Worten alles machen kannst, was du willst und alles erfinden, was du willst. Und dann habe ich noch ganz viel Leserei gemerkt, äh, Geschichten erzählen wäre bestimmt auch richtig, richtig cool und habe mich da langsam vorgetastet und habe festgestellt, es macht Spaß. Und es hat mir nichts ausgemacht, mich ewig und immer wieder mit Texten und Ideen und neuen Welten zu beschäftigen. Im Unterschied zu Musikinstrumenten. <lacht> man denkt ja oft, hey cool, irgendwas Kreatives geht in mir vor. Mhm. Ich kann bestimmt auch noch irgendwas anderes. Das kann ich bestimmt, das wenn man dafür komm. lange übt. Ja. Und ich habe festgestellt, ich werde sehr schnell sehr ungeduldig, weil ich ja gerne schnell was können würde. Super Gitarre spielen mhm. oder super irgendwas. Ich habe gemerkt, mehr als vier Akkorde auf die Gitarre und dann war es vorbei. Aber äh, das, das Schreiben, mich hinsetzen, stundenlang, monatelang, das ist völlig egal. Das mache ich super gern. Und ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung. Du musst Spaß dran haben an dem, was du tust. Und dann ist die Zeit egal. Ja, bei der Geduld. Du meinst gerade, du bist nicht so geduldig. Aber es stimmt ja dann eigentlich gar nicht, weil Schreiben ja auch ein Handwerk ist im Endeffekt. Du bist ja auch besser geworden in den letzten Jahren, hoffe ich. Äh, das ist ja nicht dazu mehr Es gibt verschiedene gehen. Meinungen, ob ich besser geworden bin. Äh, ich bin auf alle Fälle äh, anders geworden, glaube ich. Also mhm. ich selber merke das nicht beim Schreiben, ob jetzt ein Stil sich geändert hat oder nicht. Natürlich variiere ich Stile je nach Genre, was ja vollkommen ja, logisch ist, klar. aber dass sich ein gewisser Stil verändert, merken die Leserinnen und Leser früher, glaube ich, als der, als der Autor, die Autorin selber. Ich glaube, da hat sich ein bisschen was getan, was man nach über 20 Jahren wahrscheinlich auch äh, annehmen kann. Ähm, das ist aber okay. Mhm. Ähm, das wird sich verändern. Vermutlich ist es in zehn Jahren wieder, klinge ich wieder ein bisschen anders. Aber ähm, Das gehört ja auch dazu. Ja, total. Man verändert sich ja auch. Genau. Aber jetzt zur Gitarre werden wir heute nicht zu hören bekommen. Ich glaube, selbst die vier Akkorde kann ich nicht mehr. Schade. wir das hätten auch keinen Set gehabt. Ja, nee. Also ging es mir auch. Ich habe auch versucht, Ukulele zu spielen während Corona. Ich habe mir super viel Kram gekauft, weil ich dachte, jetzt hast du Zeit und ich habe alles aufgegeben. Ja, ich wollte auch verschiedene Sprachen lernen. Ich ja, kann ich sie auch. alle. Ich habe so viel auf Duolingo gestartet. Ich kann sie alle. Natürlich kann ja, ich sie alle. Ja, sag mal, was hast du denn so gelernt? Ja, alle. Ach so. Ja. Und ich kann sie auch. Esperanto. Also. Ja. Oh, das wäre eine schöne Sprache. Das war die, die eigentlich ja europäisch sein sollte. Ja, ne? ah, hat ja leider nicht geklappt. Vielleicht wird das, Wer weiß, was dann hier in 1000 Jahren ist. Dann gibt es kein Mehr, sondern neue Sprache. Ja. Wäre ja ganz Ein spannend. Sprachenmehr. Sehr gutes ja, ja. Und auch nochmal ganz kurz zwischendrin, ihr könnt sehr, sehr gerne Fragen an Markus' Heitz stellen. Ich vermute, ihr tut das auch alle schon. Aber was bestimmt auch viele interessiert. Du hast gerade gemeint, du schreibst schon seit du 14 bist. Du schreibst ja auch nicht nur Fantasy, aber Fantasy ist ja eigentlich schon so dein Steckenpferd, oder? Mit Fantastik ging es los, also als ich angefangen habe, ging mhm. das noch querbeet. Da war ich schon im Horrorbereich unterwegs, weil die große Geschichten fand ich immer super. Unheimlich läuft, man sieht es auch in der Kleidung, lebensbetonendes Schwarz, äh, ganz wichtig. Und das Gruselige fand ich aber schon spannend. Ganz in meinen Anfängen gab es tatsächlich auch sowas, heute würde man sagen, New Adult oder Young mhm. Adult. Ja, sowas habe ich tatsächlich auch mal ausprobiert, aber gemerkt, dass ich da nicht so wirklich... Ich glaube, es ist nicht meins. <lacht> Fand aber das Fantastische insofern immer äh, spannender, weil ich da mehr machen kann, weil da alles möglich ist. Und da habe ich mich so ein bisschen darauf hin spezialisiert, aber nicht nur, weil das wäre mir wiederum zu langweilig. Mhm. Sonst würde ich gerade an, nicht an Band äh, 7 von den Zwergen schreiben, sondern an Band 384. Das wäre mir aber zu langweilig. Das ist wie jeden Tag Pizza. Am Anfang mhm. findest du es cool, aber irgendwann sagst du, ne, jetzt hätte ich mal gerne oh, oh Wunder einen Salat oder sonst irgendwas. Die Abwechslung ist das Spannende. Und da ich früher Rollenspieler war, Pen and Paper, wir sehen uns auch nächste Woche übrigens. Yes, das heißt, äh, Pen and Paper war Vielfalt eben genau das Spannende. Du konntest mhm. ja alle möglichen Universen bereisen und beim Schreiben, wie ich vorhin schon gesagt habe, du kannst mit Worten alles machen. Mhm. Und solange ich Ideen habe für andere Dinge, ob das jetzt Füller ist, Horror, Mystery, Grusel, was auch immer, wäre ich ja schön blöd, mich selber zu limitieren total spielst du aktiv noch Pen and Paper Weil keine Zeit mehr das aber ist ja nächste Woche haben wir eine Session nächstes, zusammen nächstes der Jahr PNP haben verstanden. wir äh, nächstes, nächstes nächste Woche Jahr, nächste nächstes Woche. Jahr, nächstes Woche. Jahr <lacht> ja, ich rechnet schon in Jahren in dieser Pandemie wann nächstes Jahr ja, ja ähm, nächsten Mittwoch oder Donnerstag oder genau so. da sind okay. wir unterwegs und dann bin ich seit Jahren tatsächlich im Pen Paper wieder unterwegs Das erleichtert mich so ich hatte nämlich so Angst dass ich der einzige Noob in dieser Session werde und du ich dachte du machst das bestimmt Entschuldigung, so jeden ich, ich Tag du bist kein Noob das weiß ich das meinte ich damit nicht aber also das 16 Jahre lang gemacht Ja, äh, schon, aber wahrscheinlich auch 16 Jahre lang schon wieder nicht mehr das heißt ich bin wahrscheinlich im gleichen wie du. Das wiederum erleichtert ja. mich. Ich werde vielleicht nicht ganz so untergehen wie gedacht. Und dann schwenke ich mal ganz kurz zu so Steffi rüber. Es gibt bestimmt schon ganz, ganz viele ja, Dinge Indeed. im Chat. Ja, du bist, du bist. und Wir haben auch ein äh, breites Spektrum an äh, Hardcore-Fans und äh, Menschen, die dich gerne noch entdecken wollen. Und von denen kommt die Frage: Wenn man von dir noch gar kein Buch gelesen hat, Markus, was würdest du persönlich empfehlen? Womit steigt man ein? Das ist so die Klassikerfrage, frage die ich kaum beantworten kann, weil ich müsste jetzt ja wissen, was liest man gerne? Geht es mehr in Richtung Fantasy, mehr in Richtung Horror, mehr in Richtung Mystery? Ich würde mal anfangen, einfach mal mit Die Meisterin, das sind drei Bücher, einfach mal so vortasten. also ein bisschen Mystery, aber auch gegenwartsbezogen. Und dann kann man mal gucken, ob der Stil passt. Und wenn man mehr auf Fantasy steht, würde ich tatsächlich erstmal mit den Zwergen anfangen und dann gucken, was es dann noch so alles gibt. Also das Spektrum, ich habe den Überblick so ein bisschen verloren. Ich glaube, es sind 60 Romane insgesamt. Wow. Die Auswahl ist groß. Ja, ich mhm. habe mich bemüht. Ja, und dass dies Jahr wieder was von dir erschienen ist, das hat Crazy Girl zum Beispiel das Highlight des Jahres beschert. Das yes. ist natürlich sehr schön, genau. Und eine Frage war auch, ob es bei dir einen besonderen Anlass gab, genau diese Buchreihe weiterzuführen. Der Anlass war, dass ich es, die Zwerge brodelten in Anführungszeichen immer so im Hintergrund rum, äh, weil das Setting unglaublich viel Spaß macht, ähm, weil da noch einige Dinge erklärt werden wollten und äh, habe ich schon erwähnt, dass das Setting ich, unfassbar viel Spaß gemacht hat. <lacht> und als dann dieser entscheidende Twist kam, wo ich mich entschieden habe, jawohl, ich weiß, wie es weitergeht und ich möchte, dass es weitergeht, dann gab es kein Halten mehr. Und dann habe ich auch beim Schreiben gemerkt und beim Plotten und beim Entwerfen, dass das genau die richtige Entscheidung war. Erstens, so lange zu warten, zweitens, alles anders zu machen, und ähm, dann kam eins zum anderen. Und gibt es da irgendwie Dinge, die dich im Alltag inspirieren für deine Geschichten, weil das ja wirklich sehr fantastische, sehr <lacht> detailreiche Welten. Die, die, die, und so ein Stadtpark könnte ich mir vorstellen. weiß nicht, ob das jetzt die Inspiration dafür wäre. Das kommt drauf an. Also wenn man dann praktisch so ein drüber legt oder so und dann durch den Stadtpark geht, dann könnte das schon durchaus spannend sein. Nein. Ähm, im normalen Leben, sag ich mal, sind das eher so kleine Anekdoten, die man aufschnappt, wo man selber denkt, das ist jetzt nicht wirklich passiert und mhm. das kann man schon transferieren oder so. Ähm, ansonsten sind es wirklich Gegebenheiten, Kleinigkeiten oder auch ähm, kleine Meldungen in Zeitungen oder Zeitschriften, weil da ist oft so viel spaßiges Zeug drin, dass man unbedingt einsetzen muss. Beispiel, äh, ohne jetzt Hintergründe genau zu kennen, bei einem Rentner wurde sozusagen bei einer Razzia aus anderen Gründen ein Panzer im Keller gefunden. Ein, was? Ein, Panzer? ein Panzer? Ein guter, ah, ja. ein, ein, ein Zweiter-Weltkriegspanzer, wenn ich mich nicht erinnere. Es war, glaube ich, ein Torpedo und sonst irgendwas in der Garage. Und ich stelle mir dann vor, wenn ein Einbrecher, das wäre dann mehr eine Kurzgeschichte, du bist ein Einbrecher und denkst, hier gibt es bestimmt Gold zu holen. Du machst die Tür auf und da steht erstmal ein Panzer und ein Torpedo. Und dann beginnt eine sehr abstruse Geschichte, die aber tatsächlich ihre Anfänge in der Realität hat. Sowas macht halt auch sehr viel Spaß. Hat mit den Zwergen weniger zu tun, aber dafür gibt es dann Kurzgeschichten, wo ich mich dann austoben kann, weil ich sowas super lustig finde. Ja, also Manche Alltag. Dinge passieren einfach ohne, dass ich mir sie ausdenken muss. Ah, okay. Also Alltag ist deine Inspiration. Das wäre auch so ein Tipp, vielleicht für diejenigen unter euch, die das schreiben, das hatten wir gestern auch viel, die irgendwie noch nicht so den... Letzten Kniff gefunden haben, wie sie ihre eigene Geschichte gestalten könnten. Also wirklich die Augen offen halten im Alltäglichen steckt meist die größte Inspiration. der ne? fragen: Wo kommt das her? Was steckt dahinter? Und was kann ich daraus machen? Was ist die Ausgangslage? Und wie absurd oder wie lustig, wie spannend, wie romantisch äh, kann man das Ganze gestalten? Ja. Wir haben tatsächlich auch, ähm, wie gesagt, einige Hardcore-Fans äh, bei uns im Chat, die dich auch. Live schon erlebt haben und sehr feiern, dass du hier heute live bist. Also vielen Dank an der Stelle auf jeden Fall. Die Grüße. Und da kam auf jeden Fall auch die Frage, ob mal wieder eine Lesung geplant ist, wo auch Corvus Corax als musikalische Begleitung dabei ist. Also du selber kannst keine vier Akkorde mehr, aber du holst dir da Unterstützung. Das, äh, man muss wissen, was man kann und was man nicht kann. Das ja. ist auch sehr wichtig im Leben. Und dann holt man sich die Leute, die es können. Mhm. So, und Corvus Corax gehören zu den Leuten, die definitiv Musik machen können. Und Johannes Steck, das ist der langjährige Sprecher, wenn man so möchte, der, der nicht nur der Zwergebände, aber auch viele andere Hörbücher von mir. Und die Kombination aus beiden äh, ist schon extrem gut. Kann sein, dass da mal wieder was kommt, aber konkrete Pläne gibt es aktuell äh, leider nicht. Man muss ja gucken, wie das Ganze wieder wunderbar an Seuche weitergeht. Du bist Eben, genau. ja, vielleicht singen wir einfach ein bisschen was im Hintergrund. Da bin ich gespannt. Ganz <lacht> versuchen. Aber du hast jetzt schon ganz, ganz oft die Zwerge und das geborgene Land ähm, erwähnt und es gibt auch einen Trailer, der uns so ein bisschen einführt, nachdem du uns ein bisschen mehr noch über die Zwerge erzählen kannst. Und ich würde sagen, den schauen wir uns jetzt mal an. richtig episch. Und es hatte was von Game of Thrones ein bisschen, so, ja, ne? Mit der, als sich die Karte ausgerollt hat ja. und Drache darüber flog. Also über solche Buchzähler freut man sich natürlich mhm. als Autor äh, schon sehr. Das kriegst du auch nicht jeden Tag, muss man auch schon mal dazu sagen. Ja. Ähm, und wenn es dann noch so episch wird in diesem, äh, mit der Musik und dem Schlachtenlärm und ich kann sagen, wir brauchen Schlachtenlärm, ich finde Schlachtenlärm ist, gerade bei solchen mhm. Romanen muss das einfach sein. Und am besten noch so ein Drache, der Feuer spuckt, äh, passt ja auch äh, zum Roman. Das ganz wichtig ist, der Trailer dann auch zum Roman passt. Ja, das stimmt. Ähm, das finde ich schon sehr stark, das Ding ist echt gut geworden. Da stand ja gerade schon größte, erfolgreichste deutsche ja, Fantasy-Serie. Und ich habe gerade aus dem Off noch mit dir erzählen wollen, ähm, du standest überall in meiner Zeit in Irland in der Buchhandlung mit den Zwergen auf Englisch, überall. es hat mich immer gefreut. In cool. jeder Buchhandlung war so, Markus heißt The Dwarfs. Das war irgendwie yeah. sehr, sehr episch. Also, dazu muss man sagen, es war jetzt nicht mein erklärtes Ziel, jetzt äh, da rumzustehen und äh, so weit zu kommen mit den Zwergen. Mhm. Mein Ziel war es im Endeffekt, äh, meine Geschichten zu erzählen, Spaß dabei zu, äh, zu haben und äh, am besten davon leben zu können. Mhm. Dass es jetzt so gut läuft, äh, war nicht der Plan, aber es freut mich, es freut mich trotzdem sehr drüber. Dachte ich mir. Äh, es, äh, ich glaube, das ist wie gesagt das Entscheidende, wenn du anfängst, Dinge zu tun, nur weil du denkst, du kannst mit Geld verdienen, auf Biegen und ja. brechen, dann wird das schwierig. Das kann man. Aber ich finde, so rum ist der Weg schöner, wenn du sagst, ich mache das, was ich möchte und habe dann das Glück, für ganz viele Leserinnen und Leser zu finden, nochmal mhm. vielen Dank. Mhm. Ähm, das ist ultimativ, das freut sich, das, das wünscht sich jeder Kreative. Auf jeden Fall. Und man hat ja gerade auch im Trailer gesehen, das ist ja auch ein Doppelband. Wie mhm. kam das? Das war ja auch bestimmt viel Arbeit. Die sind ja in relativ kurzem zeitlichen Abstand jetzt auch erschienen. Ich gehöre zu denen glücklicherweise, die relativ schnell schreiben können. Mhm. Und, wie ich das vorhin angedeutet habe, als die Entscheidung gefallen war, wo ich das ansiedeln möchte und was alles passieren soll und wie ich das geborgene Land umbaue mit dem neuen Personal, mit dem Zeitsprung, da gab es für mein Kreativitätszentrum keinen Halt mehr. Da ging das einfach nur von selber. Und das ist jetzt, wie gesagt, ich schreibe gerade am siebten Band, äh, ist es im Grunde genauso. Ich, und das ist eben das Entscheidende, was ich vorhin meinte, dass die perfekte Bestätigung, dass du genau im richtigen Buch zu dieser Zeit sitzt. Mhm. Wenn es eine Quälerei wäre, würde ich dem Verlag glaube ich auch sagen, wir haben ein Problem. Äh, Houston, wir müssen abbrechen, wir machen jetzt irgendwas anderes. Das tut dem Buch nicht gut. Ja. Das merkt man überall. Das über so Netflix-Serien, die genau. so über drei Staffeln also, länger... Also wie du vorhin okay. schon gesagt hast, klar ist Schreiben zu einem gewissen Teil Handwerk, mhm. was ja auch völlig okay ist und normal ist. Aber man merkt halt schon, ob viel Liebe drin steckt glaube ich einfach, oder ob das einfach so runtergetaggert wurde, weil halt gerade die Zeit dafür günstig ist. Mhm. Man hat auch im Trailer gerade so gesehen, das geborgene Land, epische Schlachten, kannst du uns da noch ein bisschen was erzählen, weil du wirst ja gleich auch noch daraus lesen, was müssen wir noch so wissen über die Welt und warum, du liebst sie ja offensichtlich sehr, was ja. liebst du so daran? Weil es einfach eine sehr epische, klassische High-Fantasy-Welt ist, High-Fantasy hat nichts mit Drogen zu tun, auch wenn <lacht> es im so klingt, es gibt, das wäre wieder ein eigenes Thema. Mhm eine Riesenunterscheidung in der Fantastik, welches Genre was ist, von Dark-Fantasy, High-Fantasy und so weiter und so fort. Und die klassische Fantasy-Tolkien-basiert, äh, wenn man so möchte, ist die High-Fantasy. Und als Rollenspieler warst du natürlich auch viel in dieser High-Fantasy unterwegs. Mhm. Und äh, deshalb hat es auch sehr viel Spaß gemacht, da unterwegs zu sein, eine klassische Fantasy-Geschichte zu erzählen. Das geborgene Land hat sich verändert. Ich habe vorhin schon angedeutet. Es gibt immer noch den, den schützenden Ring und Gebirge drumherum. Aber innen gab es jede Menge Verwerfungen. Es gab Erdbeben, es gibt neue Gebirge. Teilweise mussten die Zwerge aus ihren angestammten ähm, Reichen flüchten, weil alles zusammengebrochen ist. Und in diesem ganzen Durcheinander taucht ein, ein Buch auf, äh, das angeblich wohl ein uralter Held geschrieben hat. Ich meine, Zwerge werden alt, aber so alt jetzt nicht, das wäre über 1000 Zyklen. Und ein Zwerg macht sich auf den Weg und versucht herauszufinden, ob wirklich der Held, dieser uralte Held, äh, das Buch geschrieben hat oder nicht. Und wenn das so wäre, ruhen sehr viele und starke Hoffnungen auf diesem Helden. Und dann geht die Queste los und dann gibt noch jede Menge Seitenstränge, weil ich das ähm, für mich auch interessanter finde beim Schreiben. Ein Plot ist gut und schön, aber ich mag es halt noch verschiedene Seitenstränge und Seitenplots zu haben. Die sich dann miteinander verweben und ein großes Ganze ergeben. Mhm. Und weil du gerade so meinst, so Seitenblots, du bist ja auch nicht nur mit Büchern unterwegs, du bist ja auch so transmedial unterwegs. Ich weiß, auf der Gamescom, ich glaube, so 2017 oder so, irgendwann das kann in den um so Ja, muss das da, da war sein. ich nämlich das Spiel anspielen ähm, mit einem befreundeten Blogger und es hat super viel Spaß gemacht. und Es gibt auch ein Brettspiel und alles. Und ähm, es gibt auch, habe ich mir notiert, Musik, meines Wissens, eine Bühnenshow. Stimmt das? Das war das Ding mit Corvus Korax mhm. und Ah, das war es äh, eben angesprochene quasi. Genau, okay. Johannes Steck. Das war praktisch ein, ein Erzählikel, nein, ein Singspiel, wenn man so möchte, mhm. dass Johannes Steck das Buch erzählt hat, natürlich komprimiert und Corvus Korax hat das Ganze musikalisch begleitet. Wir hatten später ein Fantastical, aber was so ein eigenes Fantastical, der Fluch des Drachen, was ganz was ganzes so war, aber eben auch sehr viel Fantasy und die Mischung aus Musik. Und Erzählung. Das kommt ja. einfach immer noch gut an. Uralte Traditionen äh, ja, sterben Fall. nie aus. Wir haben auch einen Song da. Also, vielleicht für alle, die es noch nicht kennen oder die es vielleicht einfach gerne hören, würde ich das jetzt mal abspielen. The old rhymes. They're on my mind. Well, one tribe. We share our memories clear and bright. Together we shall fade. We shall one fate. We shall fade. God, inside Da hat man doch auf jeden Fall jetzt auch schon Ausschnitte aus dem eben angesprochenen Videospiel gesehen. Das war total abgefahren, weil ja. das Lied, das wir dazu gehört haben, ist sozusagen performt, wenn man so möchte, von Blind Guardian. Eine, eine der Metal-Bands auch meiner Jugend, die man als Rollenspieler damals im Hintergrund gehört hat, wenn man die Pen Paper-Abende gemacht hat. Und umso abgefahrener ist es, wenn du mit den Jungs zusammen auch noch was zusammen auf die Beine stellst. Und dass das dann so ein Song wird, mit großem Orchester und mit. Das, das ist schon äh, mehr als das Sahnehäubchen sozusagen auf dem ganzen ja, und hat ja offensichtlich auch viele Fans, also es waren ja mhm. gerade alle super begeistert, ist ja auch total schön. Und äh, für alle Hardcore-Fans, wie es eben schon genannt wurde, haben wir auch ein Gewinnspiel. Für alle anderen natürlich auch, die Markus Heitz noch nicht so gut kennen und noch kennenlernen wollen. Und zwar haben wir eine Gewinnspielfrage und ihr könnt natürlich euch des Internets bedienen oder vielleicht auch gleich bei der Lesestelle zuhören. Und die Frage lautet, wie heißen die blutrünstigen Gegenspieler der Zwerge, denen Markus Heitz auch eine eigene Romanreihe gewidmet hat? super schwierig ich weiß nicht, ob du das noch im Kopf hast. Du hast jetzt auch schon, wie viel meinst du, über 80 Bücher geschrieben? Ja, äh, nee, sehr, so, so weit. Aber ich habe es vor, mindestens über 80 Ach so, Bücher okay. zu schreiben. ich dachte, das wäre schon. Ja, das kriege ich. ich Jan, ein guter halt Ding. dich mal ran, äh, ich bin, Ja, äh, nee, aber es sind irgendwie 60. Äh, irgendeine Richtig. Serie okay. mit Fantasy und irgendwelche bösen ne? Gegnern, es sind keine Vampire, das muss man dazu sagen. Das war das war schon mal ein guter Tipp, es sind keine Vampire. Ja, bei Blueprinzip und so, muss man, muss man aufpassen, weil die mhm. Leute dann gleich. Aber äh, nee, die Blutsauger sind raus, was das angeht, weil ich ja auch was über Vampire geschrieben habe. Das stimmt. Okay, also hat Markus euch schon mal einen Tipp gegeben? Es ist nichts mit Vampiren, aber du wirst jetzt auch ein bisschen vorlesen und vielleicht kriegen wir da ja noch ein paar weitere Tipps. Ich fürchte, nein, aber... Nein? Okay, <lacht> dann dürft ihr jetzt, aber hört Markus erstmal zu, aber ihr dürft euch auch ein bisschen... Ja, ich habe das vorbereitet, okay. ähm, mhm. aber es wäre ja langweilig, sozusagen das vorzulesen, was alle schon selber lesen können. Mhm. Ja? Äh, dazu muss man wissen, ich habe jetzt neuerdings angefangen, ich, ich fand es immer toll, dass... Ähm, Bands einen riesen Vorteil haben gegenüber uns Autoren und Autoren, die können, wenn sie einen alten Song haben, einfach einen Remix machen und das Ding nach zehn Jahren wieder rausbringen. Da habe ich gedacht, das ist ein bisschen unfair, aber das mache ich jetzt auch. Es kommt es ein, ein Remix von einer Stelle, die man selber nachlesen kann, aber mhm. ich kann schon sagen, die Stelle ist sehr episch. Ein Zwerg kämpft gegen einen, gegen einen Ork, der aus einem Fluss auftaucht und dann geht es zur Sache und einer von beiden stirbt. Das ist die Grundausgangssituation in dem Roman Band 1, Rückkehr der Zwerge. Dazu habe ich verschiedene Remixe gemacht, den Schüttelreim-Lyric-Remix, äh, den Jerry-Bruckheimer-Remix, den Rosamunde-Pilger-Remix. Ja. <lacht> und ich dachte mir, ich fange einfach mal, weil okay, wir wollen ja okay, wach werden, jetzt wird's laut. Okay, schreibt's. Also, du gedanklich. an. Okay. Gedanklich, keine Angst, keine Angst äh, Tonmann, äh, wird nicht schlimm. <lacht> Nein, ich wollte den äh, Jerry-Bruckheimer-Remix äh, kurz vortragen. Mhm. Wer Jerry-Bruckheimer nicht kennt, er ist ein Produzent in äh, Hollywood äh, und ist bekannt dafür, dass er ständig gerne Explosionen stattfinden lässt, auch in Szenen, wo es keinen Sinn ergibt. Aber sie sehen schön aus. Das ist wichtig. Er hat gemacht Bitboys, Black Hawk Down, Pearl Harbor, Caribik und CSI Miami. Das ist der Typ, der die Sonnenbrille immer außen anzieht. Und äh, wie gesagt, eingedenk der Tatsache, dass er gerne Explosionen und sowas einbaut. Diese Stelle, Ork taucht auf, aus also im Fluss, greift den Zwerg an, epische Schlacht, einer von beiden hat das Nachsehen. Die Remix-Version. Damit es schneller und flotter ist, das Ganze als Regieanweisung. Bei Frackers stößt Barbandor, der Zwerge überrascht aus und lässt die Magnetrute fallen, natürlich in Zeitlupe. Eine Schweinschnauze, dich will ich nicht als Fang. Er sucht einen sicheren Stand im Kies, Close-Up aufs Gesicht, schnitt auf die stählerne Kampfachs, die langsam aus der Rückenhalterung gleitet. Schleiffunken fliegen dabei durch die Luft, gibt keinen Sinn, sieht aber trotzdem schön aus. Setze deinen hässlichen Fuß an Land und ich sende dich zu deinem hässlichen Schöpfer. Breitgebaute Org stapft im Gegenlicht aus dem Wasser, Kamera schwenkt dabei aufwärts, Close-up auf das herablaufende Wasser. Übergang zum gebogenen Schwert, das sich gegen den Zwerg reckt. Kamerafahrt über die kräftigen, schwarz angemalten Eckzähne und verächtlich verzerrten Lippen. Reduzierung des langen Dialogs auf Stirb. Todesschreien entsetzte Rufe aus Richtung der Drittsteine, leise Explosionen und Rauchwolken in der Ferne. Menschen fliegen durch die Luft, noch mehr Feuer und noch mehr Detonationen. Der Ork brüllt, fegt mit einem Stiefel Kies empor. Steinchen fliegen in Zeitlupe, Aufprall gegen den Axtkopf. Wieder Funken und Sternchen, immer noch Slow-Mo. Einige Steinchen explodieren dabei, dezent. Kampf wird kürzer, dauert sonst lange und wird zu teuer. Babandor dreht sich einmal um die eigene Axt und beschleunigt die schwere Waffe wie ein Hammerwerfer. Das Ganze immer noch in Slow-Mo, aber die Kamera fährt dabei einmal um ihn herum. Gegenschott? Dunkelsuchen zerteilt die Schneide die zugreifende Orkhand und frisst sich in Höhe der Brust durch die Panzerungen. Funken fliegen, umgeben von abgesprengten Metallplättchen. Babandor hat plötzlich noch eine Axt, das merkt sowieso keiner, und führt einen senkrechten Hieb gegen den Schädel des Gegners, der in einer gewaltigen Explosion vergeht. Danach der Turnier nacheinander von oben nach unten: Hals, Brust, Genitalien und Beine. Wieder fliegt die Kamera um Babandor, der sich in Zeitlupe aufrichtet und da bedeutungsschwer angestrengt in die Ferne schaut, natürlich voll gesüfft mit dem Blut seines Gegners. Und im Hintergrund läuft Bedwolves, Bedwolves, What you gonna do, What you gonna do, When I come for you. Sowas finde ich äh, sehr unterhaltsam, solche Remixe zu so basteln. Und ähm, gerade wenn man Lesungen macht und viele Leute, auch die Fans, haben das Buch vorher schon gelesen, äh, die finden sowas super, super interessant. Ich habe eine Frage. Sag, ja. Wie explodieren Dinge dezent? Ja, das... Ähm, klein. Oh, okay. Also... also so, <lacht> so, so ja, Nein, mhm. also sieht schon immer noch sehr spektakulär aus. Das ist wichtig und gerne auch in Zeitlupe. Auch ganz wichtig bei Jerry Bruckheimer. Ähm, also man sieht, es ist eine sehr kampforientierte Szene. Mhm. Und äh, ich dachte mir, so eine kampforientierte Szene hat auch mehr Liebe nötig. Und deshalb entstand die rosamunde pilje version Soll ich hier noch vortragen? Das halt auf jeden Fall. Natürlich. Diese ja. rhetorischen Fragen lieben alle. <lacht> Soll ich hier noch vortragen? Nee, Markus, gib Wenn du unbedingt mir. willst. Also äh, gleiche Ausgangssituation, nur im rosamunde Pilger remix Unvermittelt erhob sich eine gepflegte Hand mit langen, gebogenen und akribisch gefeilten Fingernägeln aus den schäumenden smaragdfarbenen Wellen und umfasste anmutig das Gestänge. Ein grün grauhäutiger Arm und ein gepanzerter, gut aussehender Org folgten. Brodelnd und spritzend brach sich der Tovan an einem animalisch-attraktiven Geschöpf, das sich an der Rute aus dem Strom zog. Die Muskeln auf der Brust und am Arm schwollen dabei an. »Bei Frackers«, stieß Barbando überrascht aus und ließ die Magnetrute fallen. »Dich will ich nicht als Fang!« Er suchte einen sicheren Stand im Kies und nahm die stählerne Kampfaxt aus der Rückenhalterung. »Setze deinen hübschen Fuß an Land und ich sende dich zu deinem Schöpfer!« der breitgebaute, sehr ansprechende chippendale Orc hatte sich bis zu den Unterschenkeln aus dem Fluss befreit. Freundlich lächelnd näherte sich und wies sein ebenmäßiges Gebiss, auf dem die Sonne leuchtete. »Endlich! habe ich dich gefunden!« Der Klang der Stimme riss Barbandor in die Vergangenheit. »Jeff?« »Ja, ich bin's, Jeff!« Er riss die Arme auseinander. »Dein adoptierter, verschollener Halbbruder. Komm her und lass dich drücken!« »Bei Frakas, der kleine Jeff!« Barbandor starrte auf den hochgradig attraktiven Hünen mit dem perfekten Körper, den perfekten Zähnen und der perfekten Aussprache, auf denen sich die Frauen, der Zwergeelfen, Feen und Menschen nur so stützen würden. Du bist groß geworden. Ja, und reich und berühmt und schleu. Jeff rannte lachend auf Barbandor zu, hob ihn hoch und umarmte ihn und drehte sich dabei mehrmals. Das Wasser spritzte und die Tröpfchen glitzerten. Mein Halbbruder Barbara. Barbandoor wusste, dass Jeff seit vielen Zyklen nach dem Auswaschen alter Bierfässer am Fluss als vermisst galt. Jeff war als kleiner Ork adoptiert worden, aber in Wirklichkeit der Sohn des großen ork anführers Lord Percy Lakebottom. Seine Mutter war die jüngere Tochter von Lady Alma auf Black-White-Castle, deren Liebesschwangerschaft aber verheimlicht werden musste, um einen Krieg zwischen den Rosebuds und den love zu verhindern. So kam Jeff der in Wahrheit Cedric George Harry of Groschner Uck, Drag Blackwell Castle hieß, als kleines Bündel zu den Fünften und als Zeichen der Völkerverständigung hatte man ihn aufgenommen. Gut, dass du kommst, Jeff, platzt es überglücklich aus Barbando heraus. Du sollst dein Erbe antreten. Etwa die Brauerei unserer Mutter? Ja, sie wollte, dass du sie bekommst und dein eigenes Bier braust für Orks und Zwerge gleichermaßen. Und die kleine Hollindes Estrella de la Montagne wartet immer noch auf dich und will dich immer noch heiraten. Und die ist jetzt auch reich und berühmt als sie sein Gemälde ist da und hängt als Skizze überall im geborgenen Land. Oh, endlich. Ich habe nur von ihr geträumt und wollte schon ewige Liebe schwören. Jeff lächelte zum Abmalen. Gehen wir und feiern dieses Glück. Und so gingen Cedric George, Harry auf Groschner, U Black-White Castle und Barbandoa durch die perfekte Landschaft mit flauschigen Wolken, grünem Gras und hoppelnden Häschen nach Hause. Das ist cool. Es war sogar ja. mir ein bisschen zu viel Catch. Ja, hey, wow. Das schon was Sehr heißen. schön, ja. Nein, aber das ist ja das Schöne an diesen wunderbaren Remixen. Du kannst da Vollgas geben und die absurdesten mhm. Dinge schreiben. Und das macht halt. Äh sehr viel Laune. Also Fantasy äh, ist ähm, wichtig, aber man darf den Humor dabei eben auch nicht vergessen. Und du meintest, NA und New Dalton so war nichts für dich. Bist du dir sicher, so wie du seinen Körper so beschrieben hast? hat schon so ein bisschen was so auftritt, klassischer Bad Jemand dabei irgendwie genau oder Laufen Landscape oder irgend sowas. Das, mhm. äh, ich werde drüber nachdenken. Ich EGB, Ich hatte auch mal was, ich, weil wir das Thema von Handwerk hatten. Ich hatte mal 20 Seiten just for fun für mich geschrieben, weil ich gedacht habe, naja, probier es einfach mal. Ne? Aber nach 20 Seiten gemerkt das ist wie mit Gitarre spielen. <lacht> du kriegst du die vier Akkorde und denkst du so, irgendwas. Aber boah, nee, das, das, das Match funktioniert mhm. nicht. Vielleicht willst du sie ja trotzdem irgendwann mal veröffentlichen. Es würde mich ja, wirklich nee, interessieren, Ja, stimmt, Ja. Das nein. klingt äh, schade. Es klingt so sehr ironisch. Nein. Okay, sehr, sehr schade. Und äh, wolltest du noch mehr lesen? War das schon nein, nein, das, okay. ist, äh, das reicht soweit. Ich habe mich schon gefreut, dass du es noch mal in die Hand genommen hast. Nein. Ich habe noch eine Frage. Es ging ja auch kurz ums Bierbrauen. Wie, was begeistert dich so daran? Du bist ja selbst großer Nein, Zwerge, Zwerge und Bier gehörten äh, in den Romanen oder in, in der Fantasy immer irgendwie schon zusammen. Mhm. Und äh, für mich war das völlig klar, dass ein, ein Zwergegetränk zwangsläufig das Bier sein muss, während die Elfen ja mehr Team Wein sind, mhm. mehr oder weniger. Sind die Zwerge immer äh, Team Bier. Das kann auch ein alkoholfreies sein, äh, wie wir später sozusagen nutzen heute Morgen. Mein erster Vorschlag war eigentlich, wir machen eine Starkbierprobe heute Morgen, aber, aber mit, Rücksicht, also, mit Rücksicht auf dich. Haben ich wurde uns gedacht, gar nicht nee, gefragt. Wir machen Ach so. <lacht> war die Schichtweg, wir nein. Ähm, nee, äh, Vorbildfunktion und so. Wir machen das äh, mit äh, wunderbaren alkoholfreien Bier äh, zum selber basteln. Mhm. Deshalb habe ich darauf bestanden. Wir machen mit die kleine Hobbythek. Mhm. Ich habe verschiedene kleine Zutaten dabei, die man einrühren kann. Mhm. Bier braun äh, dauert ewig, dann brauchst du ja noch den, den, äh, den Reifeprozess und so weiter und so fort. Da hätten wir früher anfangen müssen. Okay. Ja. Ich meine, vielleicht wäre ich dafür sogar noch eine Stunde früher aufgestanden, muss ich sagen. Okay, ich behalte ich bin, das im Hinterkopf. Ja, ich meine, ich komme aus dem Rheinland, da ist gerade Faschingsregion. Wir hätten auch schon morgens trinken können. Ich kenne das nicht anders. Aber <lacht> <lacht> Schade. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, was ich, aber worauf ich damit hinaus wollte, du hast ja aber auch, du brauchst persönlich schon Bier, das ist jetzt einfach ein ähm, neues Hobby. Nein, weil okay. ich das nicht so hinkriegen würde, glaube ich, wie ich es haben wollte. Da sind mhm. wir wieder bei diesem Ding, ne? man muss wissen, was man und, kann ja. und was man nicht kann. Und manche Dinge muss man eben Profis überlassen. Deshalb fuschen äh, wir sozusagen auch beim Brauen und Basteln, ich mhm. habe extra ne? Basteln, weil jeder Brauer würde sofort in Ohnmacht fallen und äh, würde hier mit den Füßen voran im Monitor springen und okay. sagen, das ist nicht das Bier, das ihr sucht. <lacht> äh, das muss man schon realistisch bleiben. Sollen wir anfangen zu frischen und zu basteln? Und sollen wir mal, gehen, sollen wir da loslegen? Die Brauer in Ohnmacht fallen lassen, ja. Gut, dann, ich sagen. dann Stehen wir mal auf, fangen wir mal doch an. Set-up. Was, du legen los? Du gibst mir Anweisungen, ne? Ich gebe dir Anweisungen. Ja, hast du denn ein liebstes Bier? Trinkst du eher dunkles, helles? Das ich bin eigentlich mehr Team, Team Dunkles Bier, auch, oder damit würden wir gut. auch anfangen? Sehr gut, ich ähm. bin auch Stout-Fan. Wir nehmen mal äh, zum Anfang dieses Wunderbare, diese äh, mhm. Produkte, die wir benutzen, haben kein Geld gezahlt und wurden rein zufällig ausgewählt. Absolut. Ja, ich mache das jetzt mal Pi mal down, bevor ich mich jetzt mit der Digitalwagen hier angefreundet habe. Wir nehmen äh, ganz normales, wunderbares Malzbier. Mhm ungefähr so viel, also man muss dann später umrechnen. Ungefähr so viel, vielleicht sollten wir es mal kurz in irgendeine Kamera halten, ich weiß nicht, welche gerade. Genau. Man sieht es ein bisschen, ja, okay. Das ist ja praktisch nur, damit es schnell geht und ja, machen, sozusagen, ne? Das hier ist jetzt vorbereitetes Gewürz, du kannst gerne mal dran riechen und dann kannst du versuchen rauszufinden, was das alles ist. Behauptet, behaupte, du kommst nicht drauf. Kümmel? Nee. Ah. Ich hab gewonnen! Nein, das sind ganz verschiedene, das geht über ähm, Kardamom, Zimt, Nelken mhm. und das alles Mögliche. Nelke war es ja, Nelke riecht man raus. Ich empfehle dazu ein bisschen, wir nennen das ganze Gewürzbier, mhm. so ungefähr so viel, das kann man per Gusto machen, vor sich. das ist Löffel, sehr geschmacksintensiv. Ja. Ja. Bitte schön, damit du auch was zu Lässt tun ich hast, da sozusagen. Genau. Wenn man jetzt umrührt, schäumt es wie Hülle. auch das muss man wissen. Reicht das schon? Das reicht. Okay. Und damit, wir verzichten bei diesem wunderbaren Malzbier auf Zugabe von Sirup. Ich fühle mich wie in der Chemieklasse früher, nicht? Ja, man ne? fliegt was in die Luft. Nein, es fliegt nichts in die Luft. Kleine, wenn, dann war es das Bier. Wenn, wenn jetzt was explodiert, war es das falsche Bier. Das, okay. äh, ja. man riecht ja jetzt schon, es hat sich verändert. Mhm. Und wenn man jetzt probiert, hat man äh, alkoholfreies Gewürzbier. Ja. Okay, das war's schon? Nee, mhm. wir machen noch mehr. Mhm. Mhm. Und je nachdem, mhm. wie viel mehr Gewürz du haben willst. Aber da hätte schon noch mehr reingekommen, glaube ich, oder? Jeder so, das ich ist hab schon meine sehr Spitze intensiv. Schon. Okay. Genau. <lacht> also es. wir haben das wunderbare ähm, Gewürzbier. Mhm. Wir haben jetzt, wir nehmen nochmal wunderbares Malzbier. Nehmen auch hier wieder den gleichen Ansatz. Ich nenne das Ganze jetzt Nugato-Bier. Für was steht das? Für Nougat. <lacht> ja, oh, okay. ich wollte ich wollt so ein bisschen ich mehr. Die da kommt gleich ja, Nougat rein. Ja. Wow. hey, Wow. Ich bin so gut. Okay. Auch da haben wir den Vorteil, dass dieses Malzbier. Keinerlei Zucker mehr braucht, dafür haben wir die wunderbare Lebensmittelchemie. Mhm. Ähm, auch hier ist es ganz wichtig, nur drei Tröpfchen. Okay. Weil äh, sonst wird es äußerst unangenehm. Eins. Wir können mitzählen, okay. wenn ihr Kraftzahl sei zu Hause. Zwei, Zwei. Drei. drei. Soll ich das oder willst du? Bis 13 kriege ich hin, glaube ich. Sehr schön. Ja. Nicht so gut in Mathe, aber jetzt kommen ja. wir so fünf Euro. Eins. Zwei. Und nicht zu viel, sonst äh, denkst du, du hast äh, Nougat für den Rest deines Lebens äh, in deinem Körper. Das ist nicht schön. Ist das so stark? Ich habe, ich habe es oh probiert. Und riecht es ja richtig. Ja, ne? Es riecht also wie eine Nutella-Packung mit richtig viel Zucker noch. Also es ist eh schon viel so, Zucker. Ist aber drauf. nur Malzbier tatsächlich. Und jetzt, mhm. wir nennen es Nugatobier. wir bleiben dabei. Dann Prost. Mhm. Krass, oder? Mhm. Kennst du Murphys, wenn du so stout bist? Ich findest? kenne Murphys Gesetz. Ja, <lacht> Ich weiß, was du, ich weiß was du meinst. Das ja, ist halt auch so eine schokoladige, Unter aber das genau. sieht die ist noch stärker hier. Genau. Ja. Das ist einfach nur, da muss man gucken, da gibt es mhm. verschiedene zusätze Man kann das auch so machen, je nachdem, da gibt es verschiedene andere das Aromen. Das ist voll das Weihnachtsbier. Ich helfe gern. Aber ganz wichtig ist, <lacht> immer gucken, wir haben das in Relation gemacht. Ne? Natürlich ja. brauchst du, wenn du das Glas voll machst, brauchst du entsprechend mehr. mehr. So. Hast dann, du die Rezepte irgendwo online oder hast du die einfach so zusammengesucht? Nein, die habe ich in mühevoller Heimarbeit, und ich glaube mir, ich habe drei Tage lang nur Nubert geschmeckt, <lacht> <lacht> äh, mühevoller Kleinstarbeit habe ich zu Hause gebastelt. Mhm. Wir lassen jetzt mal, wir haben nämlich nur noch äh, diese Gläser, äh, das reicht dann auch, äh, das andere erkläre ich kurz, was wir gemacht haben. So ja, das, wir brauchen gleich zwei Dinge auf einmal. Mhm. Wir nehmen jetzt normales 4. und sieht es auch schon, es schäumt auch ganz anders. Hier hatte ich vorbereitet, das funktioniert. Äh, da muss man gucken, alkoholfreie Biere schmecken sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt welche mit Metalluntergeschmack oder das kommt je nach an, wie viel Hopfen und welche Hopfen benutzt wurde. Mhm. Ich hatte das nicht benutzt, das ich hier gerade habe. deshalb, Ich hoffe, dass es trotzdem ungefähr hinhaut. Also wird es vielleicht mit ein, dem bisschen Geschmack. Anders wird's ein bisschen anders schmecken. Okay, das nur so das als Warnung. So, das hier ist Aprikosenpaste. Äh, und das müsste Vanille sein, genau. Du nimmst jetzt ein bisschen von dieser Aprikosenpaste, ich glaube mal zuerst, mhm. nicht zu viel, auch da gilt erhöhte Obacht. Das war jetzt so ein Viertel Teelöffel, falls es nachher... Ungefähr. Ja. Ja. Da muss man sehr aufpassen. So, ich glaube, ich hatte mehr als ein Viertel. Mhm. Das, das wird einfach sehr fruchtig, Markus. Sollte Ja, aber man muss aufpassen, man ist sehr schnell im Bereich Scheibenreiniger. Oh, das hättest du ja vorher schon gesagt. Ja, ich, äh, okay. ich folge den Anweisungen. gar das ist Darf ich mit dem Löffel wir arbeiten, noch mal ja, rein? Wir, ja, ja. Wir arbeiten jetzt mit Vanilleextrakt. Wie viel nehme ich da? Äh, machen mal eins oder Teil, Je nachdem, wie vanillig du das haben möchtest. Ein Löffel? Ja. Eben musst immer im Rest so aufpassen. das? Ja, das hat so? die das war die, das? die ist evil. Das, ja, mach mal. Und ich würde vielleicht noch ein bisschen was dazu machen, weil das ist nicht, wie gesagt, das Bier, das ich benutzt hatte. Das ist ein anderes Bier. Das geht jetzt, ich ein zumindest zu Hause, im, im Feldversuch, geht das Ganze mehr ins ähm, fruchtig, das Fruchtige. Das fruchtig Fruchtige mit einem Hauch äh, Vanille. Aber wie gesagt, das ist das falsche Bier. Schmeckt hm. aber. Oder? Mhm. Ja. Das war Aprikosenpaste und äh, Vanilleextrakt. Jetzt, du bist, mich schlecht, weil ich immer mehr Schlucke trinken will, du stellst es schon wieder weg. Okay. Ich wollte wirklich dann ausmischen, dann stelle ich aufs Klo und das ist dann auch lassen. Ja, also äh, wie gesagt, für zu Hause zum Nachbasteln einmal mit gnadenloser Lebensmittelchemie mhm. und dann mit den Freunden äh, aus dem Sirobereich äh, und schon kann man aus alkoholfreiem Bier wunderbare erfrischende Sachen basteln. Mhm. Wie gesagt, basteln, Hobby-Tee, ganz wichtig. Äh, Brauen, das will ich mir nicht anmaßen. Aber bastelst du noch mehr? Also hast du noch Lust mehr zu experimentieren zu Hause? Ist das jetzt so ein neu gefundenes Hobby? Oder in dem Bereich nein, wenn, dann geht es bei mir mehr so äh, kochen. Mhm. Da bin ich mehr, da weiß ich mehr, wo ich mich hinsetze. Guckst du dann auch immer, welches Gericht passt zu welchem Bier und was kannst du da anbieten? Ja, oder einfach nur, welches Gewürz passt zu welchem Gericht. Das ist, äh, okay. ich bin sehr gerne im indischen Bereich unterwegs und Levante Küche und da finde ich das Spannende auch, wie in der Fantasy, eine große Bandbreite an Aromen und Möglichkeiten, wie du was kombinieren kannst. Und das finde ich halt großartig. Auch sehr scharfes Essen dann? Nee, nicht nur. Das okay. ist das, äh, der Druckschluss, den viele haben, dass wenn du im Indisch, wenn du sagst, ich koche kein Indisch, sagen alle, oh mein Gott, ist ist scharf. Äh, ja, die Inder können scharf, wenn sie wollen, aber sie können genau super mild irgendwas mit Kokos, irgendwas mit Joghurt, irgendwas mit Gewürzen, das ewig lang einzieht. Mhm. Das finde ich eben das Spannende an dieser Küche. Mhm. Also es ist auf jeden Fall super spannend, hat echt gut geschmeckt. Ich glaube, mein Favorit waren das erste. Und das dritte. Ich glaube, Schoko wäre mir. Also, so einen Schluck kann ich trinken. Glaub, noch das Bier. Nur bei Bier. das ist Nugato. Ja, Bier. Nugato, Entschuldigung. Nicht Schoko, <lacht> Nugato. Nein, äh, gleich wieder in Trademark, mehr. Entschuldigung. Ja, wir müssen sofort. Äh, nein. Ja, äh, das Wenn ist wahrscheinlich was für den Sommer. Und das andere, sowas so ein, so eins an Weihnachten, glaube ich, genau. würde gehen. Aber ich glaube, mehr als ja. eins wäre ich. Aesthetic bestimmt auch sehr, oder? Vermutlich. Ich habe ja. ja, nur <lacht> Okay, ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ihr könnt das auch gerne nachmachen. Ich würde sagen, wir gehen auf Sofa. Ich nehme mir vielleicht eins mit. Ja, mach mal. Okay. Wenn du überhaupt es hat nicht weiter trinkst, es. ja, schön. irgendwie macht ja, mir das Angst, dass nur ich, und du, du stellst das so schnell wieder Ja, Ich weg. weiß, was passiert nach zehn Minuten. Ich, ich, ich so gehe das gut. Risiko ein. Du, du gehst das, das Risiko ein. Nicht. Sehr schön. Sehr wir schön. Sehen. Ähm, ja, kommen noch irgendwelche Fragen aus dem Chat, während ich mein... Äh, wie, wie heißt dieses Getränk jetzt eigentlich, wenn das andere Nogato heißt? Äh, das war äh, das Mango-Vanille. Nee, das war äh, Aprikose-Vanille. Aprikose Aprikose -Vanille. Heißt das einfach Aprikose? Wapro, äh, Vanille und Aprikose. Während zusammen. ich Wapro äh, trinke, würde ich mal an den Chat übergeben, ob noch Fragen da sind, ja, ganz also bestimmt. glaube ich, sehr neidisch auf sich, Annabelle. Dass das ja denkst, verstehe ich. Da. Und ähm, da stellt sich natürlich die Frage im Raum: Haben wir irgendwie die Möglichkeit, die Rezepte nochmal genauer zu bekommen, um die den Menschen zugänglich zu machen? Kein Ding, mache ich sehr gerne. Die, die stelle ich dann online und äh, schicke sie euch auch noch, damit wir auf allen Plattformen unterwegs sind. Äh, mache ich sehr gerne. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Wunsch, den wir erfüllen können. Wir werden das dann auf äh, die Story-Day-Seite raufpacken. Und ähm, dann haben wir noch ein paar Fragen bekommen bezüglich äh, deines äh, Schreibens, Markus. Also wir haben schon darüber gesprochen, was dich inspiriert. Und das es die alltäglichen Dinge sind. Und jetzt wollen äh, vor allen Dingen deine Fans, glaube ich, wissen, wie lange dauert es denn bei dir von der ersten Idee bis hin zum fertigen Buch? Jahre. Nein, das würde mir auch <lacht> zu lange dauern. Ähm, das kann ganz schnell gehen, wenn die Idee da ist und ich merke, dass die Idee für einen Roman taugt. Mhm. Kurzgeschichten setze ich gerne direkt um. Die kommen dann irgendwo auf Halde oder ähm, werden für spätere Nutzung geparkt. Aber wenn ich merke, dass die Idee für einen Roman taugt, und da mache ich mich relativ zügig ran, wenn ich sie nicht schreiben will, aus der Idee wird ein Plot, ein Fahrplan, sechs, sieben, und 4 Seiten, wie der komplette Romanverlauf sein wird. Die Charaktere werden ausgearbeitet. Wenn es eine neue Fantasy-Welt ist, wird die Welt erstmal gebaut, bevor ich anfange, den Roman zu schreiben. Weil, wie beim Rollenspiel, wir brauchen erst das Setting, wie im Film, du brauchst erst die Bücher. gut, jetzt neuerdings nicht mehr mit dem... Blue oder was immer Screen, aber du brauchst erst das Setting, die Landschaft, durch die du bewegst, was alles relevant und wichtig ist. Und wenn ich das alles habe, meine Charaktere, mein Plot, mein Setting, dann geht's los. Dann schreibe ich normalerweise den ersten Durchgang innerhalb von zwei Monaten, ungefähr 500 Seiten, dann gehe ich nochmal zwei Monate drüber zum Überarbeiten. So kann man sagen, nach vier Monaten ist ein Roman von der Dicke, von die Zwerge normalerweise fertig. Aber wie, wie umfangreich sind denn so Figurenbeschreibungen bei dir? Also wenn du dir überlegst, okay, das wird eine relativ große Rolle sein. So könnte ich mir den Namen vorstellen. Hast du dann Steckbriefe? Visualisierst du das? Wie gehst du davor? Ich für mich selber habe verschiedene ähm, Charakterblätter. Der Rollenspieler ist wieder klar im Vorteil, wo eben alles draufsteht an Kleinigkeiten, an auch Hintergrund, familiär. Also alles, was man wissen muss über eine Person. Kann sein, dass es im Roman nie relevant sein wird. Aber für mich ist es wichtig, wenn ich die Figur führe im Roman. Ähm, Im Roman selber verzichte ich normalerweise auf epische, seitenlange Beschreibungen von Einzelcharakteren. Da geht es meistens darum, dass man ihn relativ schnell wiedererkennt, entweder durch bestimmte Charakteristika oder durch sein Auftreten oder durch äh, sein Habitus oder seine Worte. Das ist relevant, damit die Handlung vorankommt. Auch da unterscheiden sich viele Stile. Manche beschreiben gerne seitenweise, wie was aussieht. Ich persönlich finde es aktuell, ich sage mal aktuell, weil vielleicht ändert sich das auch wieder in zehn Jahren oder so, spannender, wenn man nicht zu sehr auf die kleinsten Details runterzoomt, es sei denn, sie sind wichtig. Dann ergibt es wieder Sinn, aber alles zu beschreiben, nur weil ich mir die Mühe gemacht habe, alles zu entwerfen, das kann anstrengend sein beim Lesen oder beim Schreiben, je nachdem. Das geht dann auch schneller praktisch im Roman voran. Mhm. Du hast ja vorhin gesagt, du hast dich den Zwergen wieder gewidmet, weil die sich so selber vorgekämpft haben. Hast du so eine persönliche Lieblingsfigur, die dich irgendwie immer begleitet? Aus allen Romanen? Mhm. Aus allen 60? Mhm. Ah, schwierig. Also ich glaube, nein, ich weiß, dass die Bösewichte mir meistens ein bisschen mehr am Herzen liegen, weil Bösewichte, wenn sie gut gebaut sind, mehr Arbeit machen. Mhm. Ähm, einfach nur jemand brutal durchs Bild laufen lassen, Leute wegmetzeln, macht keinen interessanten Bösewicht. Den kannst du brauchen. Du brauchst einen Charakter, der halt immer die Keule dabei hat. Aber die richtig interessanten, fiesen Typen, die sind echt viel Arbeit, weil die vorbereitet werden müssen. Die müssen Intrigen spinnen. Die müssen irgendwie auch noch entweder cool, lustig, auffällig, sonst irgendwas sein. Aber nicht zu sehr. Und weil eben so viel Arbeit drinsteckt und sie echt meistens auch super schöne Auftritte haben und fies sein dürfen. Äh, Tut es mir dann leid, wenn einer von denen mal über die Klinge springt oder über die Klippe hüpft oder einen anderen Tod erleidet, äh, ja, also aber ohne, dass ich jetzt irgendeinen speziellen nennen könnte. Mordwar aus der ulad serie das ist die erste und älteste Serie von mir, Mordwar ist ein böser, böser Berater, der einen guten, aufstrebenden Herrscher praktisch äh, auf die dunkle Seite der Macht zerrt. Den mochte ich sehr. Liegt aber auch daran, weil es, wenn man so möchte, der erste war, äh, den ich entworfen habe. Mhm. Haben wir ja schon äh, gehört, dass du, also dein Werk ist sehr umfangreich. Und wir haben auch Fragen äh, zum Beispiel äh, aus dem Bereich Kinderbuch, wo ich gar nicht wusste, dass du da auch was geschrieben hast. Aber ähm, wir haben die Frage: Wir haben nämlich einen sehr jungen Fan, der Prima Monta sehr mochte. Und da ist die Frage: Wie geht es denn, geht es damit weiter? Ja, wie ich schon gesagt habe, Limitierung finde ich schwierig, solange ich äh, Ideen habe für, für Dinge. Prima Monster ist erschienen und äh, das Angstmacherchen. Ähm, da habe ich mich mit Ängsten von Kindern beschäftigt, weil man das ja, als Erwachsene oft, äh, denkt: Was ist das für eine irrationale Angst vom Kind? Warum hat das Angst vor blinkenden Lamm oder sonst irgendwas? Und da geht es eben darum beim Angstmacherchen, dass es ein Angstmacherchen gibt, das für jeden die passende Angst praktisch dabei hat. Und Prima Monster geht es darum, dass äh, ein Vater eine Geschichte erzählen will und das Kind aber die Geschichte bremst, indem sie ständig was über dieses Monster erfahren möchte. Mhm. Äh, wie heißt sie denn? Wo wohnt sie denn? Welche Freunde hat sie denn? Was hat sie denn an? Was für Hobbys? Und dabei schläft das Kind ein und er kommt gar nicht dazu, die ganze Geschichte zu erzählen. Prima Monster ist der erste Band und aktuell ist auch kein, kein zweiter geplant. Es kann sein, dass es da mal einen zweiten geben wird, aber aktuell nein. Ah, okay. Also auch Kinder sind an Backstories interessiert. Ich von sehe, über. sehr cool. <lacht> sehr gut. Äh, genau, dann äh, gibt es noch die Frage, ob denn eine Weiterführung der Dunklen Lande geplant ist oder ob du dafür einen Daumen hoch von Blind Guardian benötigst. <lacht> sehr schön. Ähm, dunklen Lande sind für mich deshalb mal abgeschlossen, ähm, also ein Standalone, wenn man so möchte. Das Thema selber ist nach wie vor interessant. Das geht so in Richtung Hexen, was wir lustigerweise in dem Mix spielen. Mhm. Ungefähr nur 100 Jahre historisch vorher. Aber aktuell ist da nichts Neues geplant. Okay. Und wenn wir uns jetzt vom Buch wegbewegen, mhm. ähm Gibt es denn eine Verfilmung zum Beispiel von den kommt. Ganz erstaunlich. Das hätte ich nie gedacht. Also es gibt immer wieder mal Anfragen, aber das Filmgeschäft funktioniert ein bisschen nach anderen Regeln als das Buchgeschäft. Insofern da dauern Vorbereitungen Jahre. Wenn ich Glück habe, passiert nur irgendwas, solange ich lebe. Ansonsten gehöre ich zu denen, die vielleicht eventuell irgendwann mal verfilmt werden. Wenn nicht schon lange, man weiß es nicht. Aber da ist nichts geplant. Also da, das heißt gar nichts, das kann sich morgen schon wieder ändern. Aber konkrete Pläne im Sinne von, in drei, vier Jahren wird es was geben. Aktuell, nein. Schade. Ja. Aber äh, genau, wir lieben ja vor allen Dingen dich für deine Bücher. Verfilmungen sind halt immer Fluch und Segen. Beim, beim Buch hast du den Vorteil, ich entwerfe ein Bild als Autor. Aber jeder, jeder Leser und jede Leserin baut sich wiederum eine eigene Welt draus. Das ist ja das Spannende. Das ist also eine, eine doppelt kreative Leistung, wenn man so möchte. Ich setze was in die Welt und äh, die passiert noch mal weiter in den Köpfen von anderen. Also, und wenn man dann eben einen Film draus macht, dann, wird's, äh, ja, dann hat jeder seine eigene Vorstellung, dann kommt der Film und dann wird es für alle sehr eng. Aber auch sehr spannend. Aber auch sehr spannend. Ich finde die Heitering-Verfilmung nach wie vor sehr gelungen. Ich auch. Und dann ja. kam der ja. <lacht> ähm, Aber du hast, ja also, du hast ja schon eine Regieanweisung geschrieben, also wer weiß, vielleicht darfst du dann ja sogar irgendwann die Regieanweisung zu deiner eigenen Verfilmung schreiben. Ich glaube nicht, dass das passieren nicht, wird, schade. weil Produzenten da eher allergisch reagieren, mm. wenn Autoren sagen, äh, nee, ich hätte gern das und das und so und, und jenes, wir brauchen 1000 Orks mehr und ja. das Schwert ist zu klein und übrigens wir brauchen ein anderes Licht. Zu nah ich glaube, das fänden die eher nicht so geil. Okay, aber was wir alle toll finden, ist auf jeden Fall die Zweigreihe. Du wolltest noch was lesen daraus, oder? Soll ich noch was lesen? Ja, ich glaube, das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Und dann lösen wir noch das Gewinnspiel auf. Mal gucken, ob da noch Zeit für eine Frage ist. Ich, glaub, das wird ich gucke gut. mal. Aber lesen schaffen wir auf jeden Fall. Ja, äh, noch eine kleine Stelle. Sag mir ungefähr, wie viel Zeit ich habe. Zehn Minuten? Okay, gut. Das war's. Oh, <lacht> nein, nein, okay. Nein. <lacht> ich hätte dann, sonst hätten wir einfach überzogen. Ich habe ja eben <lacht> schon gesagt, was ich gerne mache, sind Remixe. Mhm. Und was ich schon vor Jahren gemacht habe und auch sehr lustig finde, sind Outtakes. Also so zu tun, das habe ich vor Jahren schon mal gemacht und greife die alte Legende wieder auf. Ich schreibe eine Buchszene und mache so später praktisch, als ob irgendwas schiefgegangen wäre bei dieser Szene. Ich lese jetzt einen kleinen Ausschnitt, wie die Szene ursprünglich war und dann kommt die Outtakes. Mhm. Äh, wir sind auf einer Festung und äh, eine Heldin, Rodana, möchte von dieser Festung flüchten, hat sich verkleidet und äh, will entkommen und dann hat sie eine Begegnung. Von der anderen Seite des Erkerturmes erklang unvermittelt ein leises Schnuppern, dem eine lange schwarze Schnauze folgte, die der eines Wolfs ähnelte. Doch ihre Ausmaße lagen weit über der eines normalen Isegrims. Anstelle von Fell bedeckten sie winzige dunkle Hornplättchen. Rodana wusste, was sich ihr Wittern näherte: Eine Narschahnbestie. Ohne sagen zu können, wie sie auf den Gedanken kam, ging sie davon aus, dass das Raubtier nach ihr suchte. Ah, verflucht! Schnell erklomm sie den Erker über eine vorspringende Steinkante, stieg drei, vier Schritte in die Höhe und sah hinab. Die Bestie lief mit gesenktem Haupt auf dem Wehrgang, schnüffelte laut und hielt die Ohren senkrecht aufgestellt, bis sie grollend herumfuhr und die weißleuchtenden Augen auf die Puppenspielerin richtete. Die trudelnden Flocken reflektierten das Licht. »Geh weg! Such dir einen anderen Bissen!« rief Rodana und kletterte höher und schaute sich um. »Was tust du da oben?« erklang die verwunderte Stimme eines Mannes. Der in Mantel und Helm gehüllte Gardist trug irgendwelche silbernen Abzeichen auf den Schultern, die ihr nicht sagten. »Solltest du nicht eine Botschaft überbringen?« Er streichelte dabei den schwarzen Kopf, der knurrende Nachschreibenbestie. »Ja, das ich, aber die da hat was dagegen. Jemand füttert sie wohl nicht,« antwortete Rodana. »Ich bin wohl die richtige Kost für sie,« dachte sie. »Das ist seltsam, sie hat eben erst gefressen,« sagte mir der Bestienmeister. »Jetzt kommen die Outtakes.« was tust du da oben? Erklang die verwunderte Stimme eines Mannes. Sollst du nicht irgendwelche Botschaften überbringen? Er streichelt dabei den schwarzen Kopf der knurrenden Nachscheinbestie. Sofort biss das Tier zu und erwischte den Unterarm, schleuderte den Mann umher und warf ihn über die Zinne. Danach setzte sie sich ruhig und legte sich eine Pfote. »Cut!« nächste Szene. Was tust du da oben? Erklang die verwunderte Stimme eines Mannes. Sollst du nicht Botschaften überbringen? Er unterließ es dabei den schwarzen Kopf der knurrenden bestie zu streicheln. Regie, los, streicheln. Wache, bin ich irre? Ich habe gesehen, was es für Walter gemacht hat. Regie, mach jetzt. Wir haben das Kostüm mit Hundeabwehrmittel eingesprüht. Die Wache streckt zögerlich die Hand aus. Sofort biss das Tier zu und erwischt den Unterarm, schleuderte den Mann umher und warf ihn über die Zinne. Danach setzte sie sich ruhig hin und leckte sich eine Pfote. Regie, oh, falsches Kostüm, neuer Wachmann bitte. Sowas finde ich halt schon... Sehr, sehr lustig, wenn man sowas einbaut und als Gimmick und als Gag sozusagen für hinten raus ähm, macht das halt einfach auch Laune zu schreiben. So zu tun, als ob das Buch ein Roman wäre, Stichwort Verfilmung, und ähm, solche Szenen zu basteln. Da kommen Texthänger vor, da geht irgendwas schief, da bricht sich jemand in die Nase, eine Kampfszene geht komplett schief, ein Griff. Alles, was man von den Outtakes von Filmen kennt, habe ich mhm. äh, bei Büchern so mit eingebaut. Voll die coole Idee. Dann liest du sowas dann auch mal vor, wenn du auf Lesereise gehst? Das ist du? genau wie bei den Remixen, sind das meistens Stellen, die auch oft nur für Lesungen entworfen mhm. werden. Also die findet man auch nicht in Büchern hinten drin oder so, die findet man höchstens mal online auf meiner Website oder sonst irgendwo. Aber so regulär kriegt man die eigentlich nicht. Also lohnt sich auf deiner Website vorbeizuschauen, vor allem wenn du noch das Bierrezept. Ich habe es jetzt auch fast leer, das war sehr, sehr, sehr gut. Und es ist noch nichts passiert. Ich ja, vielleicht, viel vielleicht meldet sich eine Brauerei. Nein, Quatsch. <lacht> die, haben, die können das alle selber. Ja, die 10 Minuten sind vorbei. Ich bin, äh, ja, ja, Yukan-Pulver für die Eingeweiden unter uns. Nein. <lacht> weil ich jetzt gerade Lesereise angesprochen habe, ist da noch irgendwas gegangen? Du meinst ja gerade, man weiß jetzt nicht so, Ja, die, die Seuche ist, äh, gibt sich wieder alle Mühe. Äh, <lacht> und da muss man einfach gucken, was, was sein wird. Mhm. Wir hatten für nächstes Jahr ähm, die Meister der Fantastik-Tour geplant, zusammen mit den Kollegen Kermeyer und Bernhard Hennen. Die war für, ich glaube, Ende Januar sollte sie losgehen und dann in den Februar rein. Au äh, Wir hoffen einfach, dass bis dahin, alle vernünftig geworden sind und mhm. die Seuche äh, verschwunden ist. Toi, toll, toi. toi. Ja. Danach wird man weitersehen. Ich drücke die Daumen. Falls ihr in Leipzig seid, komme ich vielen auf jeden Dank, Fall vorbei. Ich hatte nämlich die Ankündigung schon gesehen und mich ja. schon gefreut. Weil gerade also mit deiner Tenne bist du ja häufig unterwegs. und so. mhm. Ich wäre auf jeden Fall vorbeigekommen. Aber ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass das passiert. Hast ja. du sonst noch, du hast gerade eben erzählt, du hast... Was? 500 Seiten in zwei Monaten schreibst du? Der erste Durchgang, das sehr, fairerweise. Das sehr, ist sehr viel. An ja. was schreibst du? Hast du irgendwas verraten, was du noch gerade so schreibst? Gerade Zwerge 7, meintest du? Genau, also erscheinen. Das, das ist ja so, dass wenn bei uns der ein Buch erscheint, ist es ja für uns schon wieder alt. Weil mhm. es ist ja mindestens ein halbes Jahre Jahr schon, vergangen seitdem. Ja. Nächstes Jahr im Frühjahr erscheint der zweite Band von ERA. Der kriegt noch ein mhm. Abschlussband. Nach sieben Jahren ist es dann soweit, dass sein, die, ich gehört, dass die Götter sozusagen in den Abschlussband kommen, Maleus Büro. Wer nicht wusste oder weiß, Bluhammer? Ja, erzähl ruhig. Okay. Ja, nicht, dass ich alles halt hier wenn Ich weiß, was Ära ist, Ära spielt in einer alternativen ähm, Welt, auf die äh, auf Einschlag alle Götter zurückkamen, Gottheiten, zu denen die Menschheit jemals gebetet hat, mhm. auf allen Kontinenten, bis auf Gott Allah und Yahweh. Das heißt, die Christen, Juden und Muslime haben hier so ein Riesenproblem, alle anderen haben ihre Gottheiten zurück und äh, entsprechend ändert sich auch die Weltordnung, reale Gottheiten, wie man sie eben von Loki kennt oder Thor, wobei Loki in ein Gott war das nur nebenbei. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Und in diesem Setting, wo es real existierende Götter gibt, gibt es einen Mittler namens Maleus Buro und der ist atheist. Das ist sehr schwer in einer Welt voller real existierenden Götter. Und er wird immer dann gerufen, wenn Gottheiten möglicherweise mit Verbrechen sozusagen in Verbindung stehen. Er ermittelt, weil als Atheist ihm ist das völlig egal, ob das jetzt Götter sind, Menschen oder sonst irgendwas. Und da äh, erschien 2015, glaube ich, der erste Band. Ist schon wieder ewig her. Ja, muss 2015. Und jetzt, nach gehen. fast sieben Jahren, kommt der Abschlussband, weil noch einige Dinge erklärt werden müssen. Mhm. Unter anderem, warum ein Atheist in dieser Welt immer noch am Leben ist. Ja. ich bin sehr, sehr froh, dass es weitergeht. Weil ich habe damals das Hörbuch gehört, weil ich die Prämisse so oh, spannend fand. Ich ja. bin auch Atheistin. Und dann war irgendwie so diese ganze Prämisse mit den Göttern cool. Vor allem, weil so die bekanntesten oder weit weitverbreitetsten Redaktionen halt nicht da waren. Also cool, Das Spannende an, an diesem an Thema, dass, das eine noch, dass ich, Schreiben bildet ja auch immer dich mhm. selber, weil ich hier ständig recherchieren musste, was gab es denn überhaupt also an, an Entitäten, an Gottheiten zu denen, ja. Und das ist so unfassbar. So viel. Also die äh, Monotheisten haben echt ganze Arbeit geleistet, wenn man das wenn man so sagen möchte. Ähm, und dieser Strauß, <lacht> an, bunt, dieser bunte Strauß an Gottheiten, die ich in Ära auffahren kann, auch das ist wieder Spaß pur. Ja, cooles Thema auch. Ja. Macht auch bestimmt super viel Spaß, da zu recherchieren. Definitiv. Oder? Ja. Und äh, bevor wir jetzt nochmal zu dir kommen, wollen wir das Gewinnspiel auflösen? Es haben bestimmt einige teilgenommen. Die Frage war natürlich super schwer. Aber das, ja, das sagst du, dass die super schwer war. Es wurde sich teilweise beschwert von den Superfans wie Philipp von Bookwalk. Das war eher viel zu einfach. Ja, das war mir klar. Genau, wir haben ja <lacht> gefragt, wie die blutrünstigen Gegenspieler der Zwerge heißen. Markus, magst du es selber auflösen? Ja, die heißen natürlich. Ähm Vampire. Vampire. Ja. Ja. <lacht> Selbstverständlich. Vampire kommen auch in Gebon. Nein, das sind die Albae natürlich. Richtig, es sind die Albae. Ich bin froh, dass du es aussprichst. Ich hätte es Albay ausgesprochen, aber das. hast du sehr elegant gemacht. Willst du es vielleicht selber ja, sagen? Ja, es ja selber was, Wie sagen. sagt denn der Autor? Ich weiß, das ist die alte Frage, sagt man jetzt Albae oder sagt man mhm. Albae? Mhm. Ich finde Albe passt auch zu Rasselwässer, zu dieser Art von Schurken, dass man es fließend ausspricht, sehr elegant. Deshalb sage ich immer Albae. Aber kennt ihr das auch? Also mir geht das oft so, dass ich eben Sachen so in meinem Kopf betone ja. und Namen und so und dann gibt es irgendwann eine Lesung oder ein Hörbuch dazu und ich denke, wer, wer soll das sein? Ich kenne diese Figur nicht. In meinem Lieblingsbuch Aber, sogar. Ja, Ja, der heißt Quoth und immer ich lese halt das deutsche Buch damals zuerst gelesen von Patrick Rothfuss, Der Name des Windes und immer Quote gelesen. Also, ja, ja. Er heißt bis heute Quote in meinem Kopf. Johannes Steck hat damals bei mir angerufen, als er die ersten Zwerge eingelesen hat mhm. und hat gesagt, wir gehen jetzt die Namensliste durch und du sagst mir, wie man sie ausspricht. Das fand ich high professional, wenn ja. man so schön sagt. Ja, wie kommst du auf die Namen von deinen Figuren äh, teils oder Teils äh, reine Empfindungen, teils werden Sachen von mir rückwärts gelesen und die Buchstaben vertauscht. Die einfachste ja. Möglichkeit, wenn sie mhm. Namen zu bauen. Mhm. Oder ich gucke, was gibt es in anderen Sprachen, anderen Kulturen in einer entsprechenden Bedeutung. Das heißt, ah. manche Charaktere heißen nicht einfach nur so, wie zum Beispiel, es gibt die, die Botin äh, der bösen Drachen, die hat dem da. Und wer da ein bisschen recherchiert, weiß sehr schnell, was der Name bedeutet. Also es ist nicht immer so, dass sie rein erfunden sind, sondern sie tragen Geheime Botschaften in sich. Ah, wow, okay. Jetzt haben wir alle so lange auf die Folter gespannt. Ich glaube, wir müssen aus. Wir Na Chat gut, auspassen. okay. Also, es haben das sehr viele das gewusst, das. dass die <lacht> Albä äh, sind, tatsächlich. Also, der Chat ist richtig äh, voll mit richtigen Antworten. Mhm. Aber wir müssen natürlich uns entscheiden. Und die Storybox äh, gewonnen äh, hat in diesem Fall drrr, Uli B., Lea und Amethyst. Herzlichen Glückwunsch, ihr drei. Ihr bekommt von uns eine E-Mail mit den Informationen, die wir von euch brauchen. Und wir wünschen euch mit den drei Storyboxen sehr viel Spaß. Aber für die, die es jetzt nicht geklappt hat, einfach dranbleiben. Es werden noch ein paar mehr heute verlost. Genau, dranbleiben lohnt sich sowieso. Ich habe noch eine allerletzte, nicht mal nur Frage, nur Anmerkung, weil du das mit Namen gerade meintest. Und es ist auch sehr, sehr hilfreich, dass du so besondere Namen nimmst. Nein, weil ich, ich zocke schon super lange und so, ich ja. bin ein riesengroßer Guild Wars Fan und habe meine ersten Charaktere nach Charakteren aus den Zwergen benannt oh. und so viele Freunde online gefunden, die auch die Zwerge gelesen haben. Sehr das schön, war sehr, das freut sehr schön. Also mich. so eine Community, also falls ihr auch spielt oder so, die Gamer Tags. Ich hatte EOE zum Beispiel aus mhm. Band 2 mhm. und sie wurde dann erkannt und dann kam man so gleich ins Gespräch, das war irgendwie immer sehr, das sehr schön. Das finde ich sehr cool. Ja, fand ich äh, auch. Manche toll. Spieler fragen auch tatsächlich, die Ganz freundlichen Fragen nach, ob sie denn einen Namen benutzen dürfen. Ja, Entschuldigung, das, nee, aber. das, das, das, das, das finde ich super schön, weil äh, zum privaten Gebrauch kann man damit ja, wenn du damit im Game unterwegs ja. bist, bitte sehr, finde ich ja cool. So wie ich war gemacht, da ja auch noch ein bisschen jünger. Aber ich fand das total nett, dass die Leute fragen: äh, ja, darf ich den im irgendwo online Game ohne mhm. äh, Namen zu nennen benutzen? Das finde ich echt finde ich schön. Okay, also ich notiere mir das fürs nächste Mal. Frage ich. Nein, das. Nein, nein, nein, das so. <lacht> die Rüge auch so. verstanden. Yes. So und deshalb schmeiße ich dich jetzt auch von der Couch runter. Das dachte ich ja, mir. Ja, das reicht mir auch. Ich habe jetzt auch das Bier, kannst du gerne da lassen und dann. Ja. Reicht auch noch. Die, die anderen also, trinkst sie alle leer. ich sie alle. Herr Corona, sie alle ich trinke leer. meine Hälfte vermutlich leer. Sehr Aber gut. Nee, Es war hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir Danke, auch. dass du mich da mitgenommen hast beim Bierbasteln. Bierbasteln, Aber ganz Nicht richtig. Bierbrauen und äh, ja, vielleicht reden wir nachher nochmal hinter den Kulissen. Gut. Aber schön, dass du da warst. Ja. bring dich noch. Ich mich noch weg? <lacht> genau. Sehr schön. Passt du quasi einfach nur auf, dass du das Bier nicht mitnimmst? Ja, das dachte ich mir schon. Ja. Ich lasse alles ja, da schön. und dann noch viel Spaß. Ja, danke schön, Bis dass dann. du da warst. Tschüss. <lacht> ja, das war Markus Heitz und äh, es war wundervoll. Und es geht jetzt mit einem seiner liebsten Genres weiter oder besser gesagt Zielgruppen und zwar dem New Diet. Bis gleich. Hallo, ich bin Sabine Ebert. Ich schreibe historische Romane und sende ganz herzliche Grüße an den Tolino Story Day. Die Entwicklung des Tolino ist ein ganz wichtiger Schritt für die Buchbranche und ich freue mich äh, sehr und hoffe, dass auch äh, viele Leser mein neues Buch auf dem Tolino lesen werden, die als E-Book erwerben. Hier habe ich es mal als Hardcover in der Papierform, die zerbrochene Feder. Es spielt in der Zeit der Restauration und äh, es ist eine Geschichte äh, über Zensur, über bedrückende Zeiten, aber es hat auch viel Heitere äh, Elemente, so ein bisschen ein Hauch Jean Orsten und ich hoffe, dass die Leser daran Freude haben. Weiter viel Erfolg für diesen Tag. Tschüss!